Zurück bei Kirby's Adventure und bei der vorletzten Welt. Ja. Yeah. Ach ja, ähm, was ich noch sagen sollte. In heute, in dieser heutigen Folge, werden wir sehr, sehr, sehr viele Secret Exits finden. Denn die komplette Welt ist voll mit Secret Exits. Also wirklich die ganze Welt hat Secret Exits. Jedes einzelne Level auf dieser Welt. Und hier haben wir direkt schon eins. an hier ist noch kein Secret Exit. Aber vielleicht sieht man es. Hier oben. ich komme einfach rein. Wie, wie kommt man drauf? So, was man dann machen muss, ist, den hier einsaugen. Kimmer, so einen one up für, Nein, wir brauchen die Steinfähigkeit, das ganze Level lang. Also müssen wir jetzt behalten. Dann. Wow. Okay, okay, warte. So. Den Kimmer? Oh, auch nicht. Besser so. So, dann müssen wir hier noch irgendwo bin ich durch. Oh Gott, nein. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Oh, oh, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, okay, alles gut. So, ich habe mal bei the way ein wenig den Ton hochgeschraubt. Also die Audio vom Spiel ein wenig hochgeschraubt. Und ich weiß, man hört meine Tastatur jetzt vielleicht etwas lauter als in den anderen Folgen. Vielleicht nur ein klein wenig. Ah, das ist mir jetzt wurscht. Ja, gibt's doch rechts irgendwas, aber ist mir egal. Denn. Oh Gott, wie komme ich da nah jetzt runter? Da unten muss ich auf jeden Fall mit meiner Steinfähigkeit das kaputt machen. Ich Weiß genau, nicht genau, was dann passiert, aber ja, irgendwas hätte passiert. Und wir rutschen hier richtig. Und das sind blöde Gegner. Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst gehabt. Ich will nämlich das Level nicht noch mal machen. So, jetzt kommen wir durch. Ach, wahrscheinlich geht es rechts weiter, oder? Ja, aber hier ist der Secret Exit. Und wir schalten die Arena frei. Ah, ja. Dann machen wir die gleich nach dem Level mal. Ja komm, ich, ich will den diesen Stein eh nicht mehr. Ich brauche keinen Stein. Ich nehme den Spark. das ist cool, okay? Versteht weil hier so eis ist und cool. Ha, ha, ich bin so lustig, nicht? Ah ja, hier unten geht weiter, hier rechts. da können wir wieder den Vogel. Aber den habe ich jetzt leider verpasst. Mit dem High Jump, mit dem Super Mario Jump. So. Okay. Um, kurz Pause. Okay, ich muss nur ganz kurz gucken, ob alles aufnimmt, weil manchmal. Ah, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur gucken. Lasst mich in Ruhe. Oh yeah. Oh Gott, oh Gott, Hilfe! Vor allem das Spiel leckt immer richtig rum, wenn ich hier die Attacke benutze. Aber ich muss mich doch irgendwie save. N. Bam. Ja, einfach rüberfliegen würde ich sagen. Dann wird auch schon passen. Das ist ein UFO gewesen. Das ist ein UFO. Das ist ein UFO, das ist ein UFO. Ich hab's UFO. Piu. Leute, wir sind wieder UFO. Boah, ist das schon lange her, dass wir ein UFO waren. Oh Gott. Oh Gott. Ich Glaube, wir brauchen aber in diesem Level dann keine Fähigkeit mehr fürs nächste. Secret X die Ge Hilfe. Gib mir mein UFO wieder. UFO ist ich weiß nicht. UFO ist einfach die seltenste Fähigkeit, finde ich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es das ist. Ich mag UFO. Wenn die UFO auch mögt, dann lass doch mal gerne ein Abon Abo da und ein Like. Yeah. Lol. <lacht> Tolle Überleitung, habe ich recht. Okay. Um, warte, wo jetzt ist das machen oben. Ja, hier oben. Versteckt. Das ist mit so einem Blumen, oder? das ist Blumen hier in der Wand? Wie auch Arena! Und ich habe mein UFO nicht mehr, was? Oha. Ich habe einfach mal einen UFO ge Ich kämpfe natürlich gegen den, den ich nicht kann. Oder den ich am meisten hasse. Bam. Ich bin gesprungen, ich schwör's euch, ich bin gesprungen. Walla, Walla, ich bin gesprungen. Oh Gott. Ein, Le ein Leben hat sogar mehr Wow. Macht den Dash Attack. Und boom! Da haben wir ihn. Oh, und da kriegen wir Fireball. Sehr wichtig ist das hier. Denn die nächsten Secret Exits werden mit dem Fireball zu tun haben. Yeah. Oh, jetzt kommen wir auf dem Piratenschiff oder was? Oh, ist ja cool. Was ist das hier? Ah, das ist Wasser. Ah ja. Ja, es ist ein wenig verbuggt hier mit den Farben, aber das ist normal so. Das war auch auf einem normalen Spiel so. Gut. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Soweit ich weiß, kann man diese diese, diese Kisten da mit dem Hammer zerstören. Aber da gibt's nichts. Zumindest 90% gibt es da nichts. Bei einem gibt es ein Ist, ist die gut exit, aber... Da, da, da, da komme ich noch zu. Das sehen wir heute noch. Dum, dum, dum, dum, dum. Ah, ja, ich dachte. Ah, ja, genau. Ich dachte früher immer, man konnte man kann hier hoch. Aber man kann hier nicht hoch. Es geht nicht. Hier ist immer eine unsichtbare Wand. Es ist nur Deko. <lacht> so, kurz überlegen. Ah, ja. Ah, ja. Okay, ich weiß. Ich weiß schon. Ich weiß schon, wo das Secret Exit ist. So, das ist easy. Bam. Durch den einfach mal durch. Das, das hier einfach machen. Dann ist er nämlich easy. Und wir brauchen seine Fähigkeit auf jeden Fall. Für das Secret Exit. Ganz wichtig. Wir haben ihn. Nice. So, und Hammer Time! Ich habe irgendwie das Gefühl, in jeder Folge bekommen wir Hammer. So, und hier sieht man es. Hier rechts müssen wir den Hammer äh, einsetzen. Wow, war knapp. Und dann. Aufpassen. Ja, okay. Hier ist, hier ist noch Boden. Denn hier links. Das ist einmal mein Gegner, der mir leicht Angst macht. Aber er macht nichts. Okay. So, wenn man hier jetzt nämlich. Äh, Bum, Bum macht. Sieht man es vielleicht nicht. Aber man kann einfach ins Wasser rein gibt es den one up ist auch egal so was man machen muss links geht es weiter aber man muss nach rechts weil es da irgendwo Ach, das ist ein ganzes Labyrinth. man sieht das ist dieser, dieser teil hier unten das hier wofür es verglitscht ist hier das ist wo wir hin müssen wenn wir dann weiterkommen wollen So, und diese fähigkeit die da gerade war die müssen wir haben so aber zum glück haben wir dafür unendlich versuche immerhin das Weg mit dir. Okay, das, das wird schwerer als ich erwartet habe. Oh Gott. <lacht> tut mir leid. Tut, tut mir leid. Okay, nice, wir haben ihn. Laser, das ist wichtig. So, ich darf jetzt nicht verlieren. Ah, one up ist mir immer noch kackegal. So, hier durch. Und dann kommen wir weiter. Und dann was wir machen müssen. Aber wir können ja unter Wasser den Feuertyp nicht aktivieren. Da also können wir ja unter Wasser kein Feuer spucken. Aber mit das Laser können wir nicht unter Wasser machen. Aber der Laser, der breitet ja ab. Und deshalb.. Ähm, Laser. Das sollte eigentlich abfallen. Ah jetzt. Schnell. Yes, okay. Nice, wir haben es geschafft. Und hier ist das Secret Exit. Und im Wasser ist ein Kranspiel, das wir gleich spielen werden. Yeah. So, jetzt machen wir das Level nochmal bis zum Ende. Ich, ich weiß nicht, ob ich den Laser noch braucht, warum was. Das kann eigentlich nicht. Hier kann man anscheinend rein. Okay. Ich kann mich in den Level nicht mehr wirklich erinnern. Obwohl gab es nicht irgendwie so eine Passage mit einem und und oder so. Kann ich mich irgendwie an irgendwas erinnern? Keine Ahnung. geht Gegner respawn auch immer, das ist so nervig. Ich. Du, du, du, du, du. Oh, ich ist ein Warpster. Lange nicht mehr gesehen. Uh, Lava. Oder was war das? Ist aus wie Lava. Ist wahrscheinlich ein ja, ist nur Wasser. Sieht nur komisch aus. Aber es sieht wirklich aus wie Lava, finde ich. So, die nächste Welt, die kann ich schon mal spoilern. Die wird dann nur noch zwei Secret Exits haben. Im ersten Level und im letzten Level. Yeah! Und ich weiß sogar schon, wo die sind. Und ich hab die eins erreicht. Yeah! Oh yeah! Yeah, yeah! Yeah! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, lasst mich. Yeah! Ich fahre schon zur Hälfte vorbei. Krass, das geht echt schnell. Aber ja, das ist wahrscheinlich einer der letzten Folgen. Ich denke mal, nach dieser Folge gibt es noch zwei Folgen oder so von Kirby's Adventure und dann war es das schon. Ja! Kran-Spiel! Ich bin heute wieder der Kran. Sei der Kran. Und stopp! Bitte gib mir den Körper. Ich brauche coole One-Ups. Oh scheiße, den kriege ich nicht. Doch, den kriege ich, weil ich Glück habe. Aber wenn... Nee, ich riskier's nicht. Ich mir den kleinen Kirby. Nicht den großen Kirby. Komm, den kriege ich doch, oder? Den kleinen Kirby. Ja, easy. Drei One-Ups, Leute. Du, du, du, du. By the way, hier ein kleiner Fun-Fact in der Beta-Version von Kirby's Adventure war geplant, dass man hier schon zwei Versuche, drei Versuche hat. Da gibt es sogar nämlich einen Sprite, wo bei dem Kran-Ding eine 3 steht. Bei den Versuchen. Ja, das, das war so nebenbei. Ist mir gerade so eingefallen. So, Level 4, wir kommen langsam dem Ende zu. Warte, war mir nicht schon? Ne, der Anfang ist nur gleich wie bei den anderen Dings. Irgendwas, was auch immer. Ich muss mir kurz Weg erkunden, weil ich weiß nicht, ob ich... Das hier kenne. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Doch, das, das sagt mir irgendwas, dieser Ort. Das sagt mir irgendwas. Okay, ein One-Up haben wir freigelegt. Doch, doch, der Ort hier sagt mir was. das sind, oh, das sind drei One-Ups. Was? Gras. Die will ich haben. Oh, die kriege ich aber nicht. Es sind sogar vier. Es sind sogar vier. Aber da komme ich nicht dran, weil ich dafür einen Laser brauche. Hier. Yeah. und Laser habe ich natürlich nicht. Warum sollte ich auch... Aber das Level kommt mir sehr bekannt vor. Gab's es nicht auch mal in einem, so, so ein ähnliches Level? Gab's es bestimmt auch mal in irgendeinem so DS-Teil von Kirby? Da kann ich mich noch irgendwas ändern. Na egal. Ähm. Stimmt, ich weiß es, wo das Secret Exit ist. Der ist. Okay, ein One-Up krieg ich zumindest. Ein Trost-One-Up. Oh, das ist aber lieb von euch. 30 One-Ups haben wir jetzt. Nice. <lacht> Aua. So, und zwar sieht man es vielleicht auch. Hier im Wasser ist hier links. Kann man hier einfach rein? Fragt mich nicht, okay? Man kann ja einfach rein. Wie kommt man darauf, dass man da rein kann? Ich verstehe den Entwickler da nicht. Wir kriegen den Eiercatcher. Jetzt werden wir gleich auch wieder spielen. Ich hoffe, vielleicht kriege ich da sogar diesmal zwei oder drei one -Ups. Ich habe nur eins. Falls wir überhaupt eins bekommen, hier backt man nicht die Grafik rum will kurz erwähnen, weil, weil, weil, sonst nix Oh Gott, mich in Ruhe. Nein, das ist eine Bombe. Was hätte ich machen sollen? Ja, was hätte ich denn da auch machen sollen? Dieses Spiel manchmal, ganz ehrlich. Oh nein, oh nein. Hä? Ich, ich bin so richtig im. Es äh, war so richtig unsynchron mit der mit der Bombe. Was macht der denn? Was? Ist mit dem? was ist das denn für Feiner. Okay. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich alle in Ruhe, ich bin zum Ziel! Oh kacke, oh kacke, oh Gott. Äh. Ziel, wo ist das Ziel? Yeah! Mein Commentary wird immer wieder auch besser und ich habe nichts zu erzählen. Geil! Das ist schon retro lets Play, da muss ich aber schon aufpassen, dass... Es ist auch interessant weil Retro-Let's Plays werden schlecht geguckt. Oder bin ich geguckt? Denn es auch niemanden. Außer mich. Aber die Leute, die es gucken, ist sagt halt cool. Er sagt halt krasse Leute. Auf jeden Fall. So, vielleicht schauen wir sogar die Welt in dieser Folge. Das wäre nice. Ich weiß gar nicht, wer der Boss ist. Ich kann mich nie an die Büsse erinnern. Ich weiß nur den Endboss. Ansonsten keine mehr. So, wir spielen heute wieder Eierk. Ah, ja. Ketchup. Was war das denn? Vor allem der Anfang. Junge, der hat mich voll die mit all seinen Bomben, der hat auf einmal alles auf einmal gegeben. Och, das war gemein. Hast du mir leid. Oh, das Level. Das Level. Oder war es das, was ich... Nee, das ist es nicht. Das, das Level ist es gar nicht. Aber ich will den Eist Typen haben anfangen also den hier, den Freezer, nicht der, der das spuckt, sondern der, der das so um sich herum gibt. Das cool. Ich glaube nämlich, dass wir gleich noch eine Fähigkeit hier bekommen werden, die wir brauchen. Das Level kenne ich auf jeden Fall. Das ist vom Stil her eigentlich ganz cool so, aber Level selber mag ich nicht so wirklich, weil irgendwie etwas viel Gegner gesperrt ist, finde ich. Das ist etwas seltsam. So raus. Na, nein, ich wollte blau sein. Das bin ich sad. Ein like, ein neuer blauer Körper. Ich <lacht> Ah ja, hier, hier. Nee, bräuchte die, den die Dash. Das geht uns nicht. Oder? Doch, das würde gehen. Okay, das ist schwer ohne ohne diesen äh, Flammen der den ich vorhin anfang dieser Folge hatte. Aber es ist möglich. Was man machen muss, ist hier erstmal beides freischalten, erstmal beides auf auflegen. <lacht> Tut mir leid, ich bin noch etwas erkältet. Ähm, links müssen wir rein, das die das Seil aktivieren, dann hier runter springen. Und das und die müssen erstmal hochfliegen so. Weißt du? Weißt du, was? Weißt du? So, das ist schwer, das ist schwer, das ist wirklich schwer. Vor allem ohne, ne? aber ich hab's geschafft. Okay, nice. Juhu. Oh, das schon wieder. Oh. Ja, ich wahrscheinlich ewig eh das gleiche machen wie so, sonst immer. Okay. interessantes level so und jetzt hier beim letzten level in dieser welt nämlich die sechs da gibt es auch noch mal ein secret exit weil es gibt ja ein secret Exit. und hier brauchen wir sogar die feuerfähigkeit das machen wir gleich weil ich will erstmal das hier machen quick draw Oh Gott, das war langsam. Das war langsam. Tut mir leid. Ich bin gerade wirklich nicht im Game. Oh, ich bin gerade wirklich nicht im Game. Uff. Ich muss den letzten einfach raten. Fuck. Was? Ich habe nur zwei Versuche. Oh, okay. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ihr habt dürft einmal falsch liegen. Am besten nützt ihr das für den king DDD. Und ja. Aber ich habe immer gedacht, es gibt nach king, king D noch so noch Knight und Der ist noch ultra schwer, aber... Okay, habe ich vielleicht gehört. Vielleicht war es in einem anderen Spiel. So, das ist das letzte Level und das sieht wirklich schön aus. Und das sagt uns auch, wir kommen so langsam endlich zum Wunschbrunnen, wo das Zepter drinnen liegt. Falls ich noch erinnert an die Story des Spiels. No, no, wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer, ganz wichtig. Irgendeine Feuerattacke brauchen wir. Ich zeig's euch gleich. Stimmt, Beam brauchen wir auch noch. Ja, aber Beam kriegen wir noch. Da machen wir jetzt keine Sorgen. So, ich gucke mal, dass ich den Boss in dieser Folge noch reinbekomme. Oh, Ey, gibt's... Nein! Ich hab die Ufo... Nein! Sie sind immer ein Ufo! Das ist doch eine Ufo, Ufo, Ufo! Ufo, Ufo! Ufo. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, Wow, Ufo-Attack! Ufo-Attack! Ich glaube, es ist das letzte Level, wo es Ufos gibt. Kann das sein? Ich glaube schon. No joke jetzt. Ich glaube schon, dass das letzte Level ist mit Uf Ufos. Ich Ufos. Ich will UFO haben! Yes! Okay, okay. Okay. Ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das. Ich brauch das, ich brauch das! Okay, da komme ich nicht durch. Egal. Komm hier Mond? Nein, okay, cool. Weiner, bitte. Oh Gott. Okay, komm, lass mich durch, lass mich durch. Hey, was? Ah! Oh nein, hallo Ufo! Ich will meine Ufo behalten. Das ist nicht so nett von Ihnen, dass Sie mein Ufo einfach klauen. Und ich weiß, ich benutze manchmal dieselben Bilder wie auf anderen, Formen, wie bei mir auf meinen manchen anderen Folgen. Aber es wird egal. Wir sind unbesiegbares UFO. Ja, yeah, ja, keine Schocks gegen meine lollige Unbesiegbarkeit. Ich will sogar... Beispiel... Oh, Bosskampf. Bitte, no, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, UFO <lacht> ja, was soll ich denn machen? Ey, no joke, ne? Ich weiß grad nicht, was ich machen soll, ey. Ja, oh Gott, nein. Oh Ufo, Ufo! ja. Ja, ja. Ja. Das ist ein One-Hit, äh, ein No-Hit-Run. Gerade. Wow! Das ist einfach gespawnt. Habe ich das gesehen? Ho Holy. Ich mache mir da komische Geräusche. Okay Leute, nee, ich werde den Monster für die nächste Folge aufsparen. Aber direkt am Anfang nächste Folge. Und dann fangen wir auch an mit der nächsten der Welt letzte welt es gibt nämlich nur sieben welten es gibt keine acht welten wie in mario es gibt hier nur sieben fragt mich nicht ich habe das nicht entrieben. aber ich kann euch sagen die siebte welt wird genauso cool wie der rest des spiels also, Da könnt ihr schon mal sch da könnt ihr auch gespannt drauf sein aber ich glaube nicht dass wir in der nächsten folge schon das spiel durchspielen werden außer ich entscheide mich irgendwie eine 30 minuten Zeit zu machen falls es irgendwie schafft die alle level noch so, ihr wisst, was ich meine, ja. Okay. Einer lebt noch, einer lebt noch, einer... Ihr habt alle. Okay, okay, Ziel, Ziel, Ziel. Was, letzte wieder ein Kampf? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, dass es jetzt das Ende der Folge ist. Und wenn ihr nicht weiter dann schaut doch! Bei ihr nächstes Mal wieder vorbei. Like a boom. Oh, und sharing. Yeah. Wir sehen uns. Beim nächsten Mal. Ach so, äh, ich muss noch dieses Secret exit. Uh, ja, ich, ich schneide den am Anfang nächste Folge ran.